3 ist Österreich ja schon seit 2 Zwei... Nochmal. Nummer. Menschen mit nicht nur. Ein Land, ein Land, ein Land. Also schauen. Nur Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich einfach anführen, Ich muss nur mehr anfangen. Okay. Was hab ich gesagt? Erwin präu, bla bla bla bla. Sei Bewegung. Weil Stufen. Wah. Shit. Sehr klar. Ah. Ich möchte mich heute bei den Assistenten bedanken. Einerseits möchte ich. Warum, warum, warum, warum? ich meine wieder Outtakes, meine ich, Haha, witzig! Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn ich einen Mann auf Ein Mann an einem Ein Mann an der Bar, sagt zum Kellner. Nach Einbruch... Sagt ein Kneipengast. Ich trinke mein. Brrr. Willkommen zum Montagswitz. <lacht> Nein. Ansonsten bis dahin... Nochmal. War nicht so gut, gell? Zu weihnachtlich? Das war der Montagswitz für die Woche. Und hab einen kurzen, beruhigten Blödsinn im Kopf. Na so ist Scheiße. La Ich, das ist so Dreck, Aber es gibt so eine. Bla Ist <lacht> jetzt besser. Und.